Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die Wintersession ist eine spezielle Session. Dem am ersten Sessionstag wählt der Nationalrat und der Ständerat jeweils ihre Präsidien. So ist Dominic de der CVP-Vertreter aus dem Kanton Fribourg, als Nationalratspräsident gewählt. worden, Und Karin keller sutter präsidiert ab der Wintersession den Ständerat. In der zweiten Sessionswoche hat die Vereinigte Bundesversammlung ihren Bundespräsident für das Jahr 2018 gewählt. Der Alain Berset ist ebenfalls mit einem hervorragenden Resultat bestätigt worden. Mehr zu reden kennt andere Traktanten in der Wintersession. So zum Beispiel das Budget. Plötzlich sind es für das nächste Jahr 442 Millionen frei worden. Das, weil Gott sei Dank Schweizer Volk Nein gesagt hat zu der Rentenreform. Das hat jetzt aber Begehrlichkeiten ausgelöst und das hat in National- und Ständerat plötzlich dazu geführt, dass man das Geld an ganz verschiedenen Bereichen wollte verteilen. Vor allem ein Vorschlag von der unheiligen Allianz, der SP und der SVP, dass man das Geld im aha zuführen, zuführen, ist Gott sei Dank im Ständerat gescheitert. Und somit können die 442 Millionen jetzt mehrheitlich in Staatsschuldenabbau investiert werden. Wenn ich sage mehrheitlich, dann fließt der kleine Teil nämlich in Kinder- und Jugendförderung. Ich habe mich vehement dafür eingesetzt, dass der Betrag nicht gekürzt wird, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das Geld in der Jugend und somit in der Zukunft von unserem Land gut investiert ist. Zwei Themen haben mich intensiv beschäftigt, nämlich aus dem Bereich Sicherheitspolitik und aus dem Bereich Verkehrspolitik. Ich habe mich beim Thema Sicherheitspolitik intensiv dafür eingesetzt. Dass politisch aktivierte, Hooligans nicht können im Ausland demonstrieren können. Demonstrationen, wie wir sie dem Jahr in Hamburg haben, wo Schweizerinnen und Schweizer ebenfalls beteiligt sind, schadet im Image von unserem Land. Und darum muss jetzt der Bundesrat eine Gesetzesvorlage ausschaffen, damit wir diese hart, aber fair anpacken können. Zu den Verkehrspolitik. Meine der Conny Graber und ich haben uns intensiv dafür eingesetzt, dass die Zentralschweiz nicht systematisch vernachlässigt wird. In der Interpellation von Conny Graber haben wir zusammen den Bundesrat darauf aufmerksam gemacht, dass er das Augenmerk für Direktverbindungen aus und nach Luzern muss vertiefen muss. Bundesrätin Doris Leuthardt, die zuständig ist für das Dossier, hat dann auch gleichzeitig in ihrem Votum gesagt, dass die Verhandlungen mit der SBB im Moment schwer sind. Ich hoffe, dass das die SBB gehört hat und dass sie jetzt Lösungen erarbeiten, dass wir spätestens mit dem Fahrplanwechsel Ende 2019 wieder bessere Direktverbindungen vor allem ins Tessin haben Ihnen, liebe Luzernerinnen und Luzerner, danke ich ganz recht herzlich für Ihres Vertrauen. Sie spornen mich an, dass ich mich weiterhin für den Kanton Luzern durch setze und abhacken und umsetzen. In meinem Sessionsbericht könnt Sie noch ganz viele weitere Anekdoten zu der Wintersession 2017 nachlesen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie genussvolle Weihnachtstage und einen guten Rutsch ist 2018. Ich freue mich auf die weiteren Begegnungen und wünsche Ihnen gute Gesundheit.